Und hier mein Beachbody Outfit. Einmal der Reveal Bra und die Reveal 7-8 Tight. Ihr habt hier eingebaute Mesh-Einsätze zur Steigerung der Atmungsaktivität und außerdem sind beide Teile in einem ganz angenehmen Funktionsmaterial. Bei dem Bra könnt ihr die Innenpads herausnehmen und ihr habt auch wieder einen super schönen Rücken. Bei der Tight gibt es einen extra hohen Bund und dadurch eine ganz angenehme Passform.